Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns den Totenbeschwörer an. Und wir werden auch probieren, in den One in unter 8 Minuten zu machen. Wählen wir uns den jetzt erstmal aus. Packen da ein paar Runen rein. Müssen jetzt mal voll auf Schaden gehen. Über das... Nehmen wir die mal und gucken, ob das so funktioniert. Wichtig ist, wir bekommen die Waffe. Und... und also eine zweite Fähigkeit und wir rufen uns so viele Skelettkrieger wie möglich. Dann werden wir mal gucken. Gehen hier hin. Lüche sind aus. Dann werden wir mal gucken, ob wir das in unter 8 Minuten schaffen. Gibt halt es ja dann Erfolg für. Wir gehen uns jetzt hier hin. Haben zum Glück jede Menge von den Skelettkriegern sprungen. Ab und sowas einsammeln gehen. Die sind schnell zu Fuß und töten alles. Brauchen ja eigentlich nur stehen. hoffen, dass wir die abgegradet kriegen, dass wir noch mehr von denen bekommen. Magische Geschosse. Nehmen wir mit. Wir haben leider noch nicht das Rune freigeschaltet, dass wir an denen hier ganz viele haben können. Das ist ein bisschen ärgerlich. eigentlich gar nichts. Unheil, ja. Auch schwer zu sagen, wie viele gerade von denen aktiv sind. 12 können wir ja haben. Wir haben erst die Hälfte der Gegner, um einen Boss zu beschwören. Ein paar Level machen. Nee, davon brauchen wir gar nichts. Also so ohne die Rune wird das wahrscheinlich sehr schwer. einmal in zwei mehr rufen. Was, erscheint scheint ja dann auch gleich hier unten. Da ist er. Davon wollen wir nichts. das auch egal. So viele Level. In Fall brauchen wir Fähigkeiten, die weit von uns weg automatisch agieren können. Cool, das Spiel hat noch nicht mal mitgekriegt, dass wir den ersten Boss getötet haben. Das dauerte mal ein bisschen. Wir steigen zwar nicht viele Level auf, aber es nicht einsammeln. so schlimm ist auch nicht. Wichtig ist halt, dass wir schön viel Schaden an denen machen mit unseren Skelettkriegern. Wenn wir mal ein bisschen Schaden bekommen, wir heilen uns automatisch jedem Level ab, also So ein bisschen den Ball einsammeln. Mal gucken, dass wir rechtzeitig mal hier in der Ecke stehen. Wegen dem Boss. Und wir machen das ohne Fluch, da das ähm, da wir dann nur einen Boss haben und die Gegner schwächer sind. Das heißt, sie sterben schneller. So. dauert nicht mehr lange bis der boss kommt ein paar upgrades für die skelettkrieger wären noch schön ja dann so Bit Alles, was uns irgendwie Schaden bringt. Müssen wir jetzt mitnehmen. So, der ist tot. Mehrfachwirkung für Skelettkrieger. Schadenserhöhung für Skelettkrieger. Skelettkrieger. Skelettkrieger. Oh, für alle Typen. Noch ein Skelett ab... Krieger Upgrade. Also wir haben erst zwei Bosse und sind bei Skelettkrieger schon Stufe 10. So weit waren wir noch nie mit einer, also so schnell waren wir noch nie mit einer Fähigkeit oben. Wer weiß wie viel wir jetzt haben können. Also gut hier steht immer noch 12, aber die Anzahl erhöht sich ja mit den Upgrades auch. fall halten sie jetzt mehr aus Na gut dann nehmen wir einmal magnetisch können wir ein bisschen aufsteigen ohne rumzulaufen hm. oh. wir sollten eigentlich Wirkhäufigkeit nehmen dass wir nicht zu viel Schaden erleiden. Wo oh, hier 30% höheren Schaden an die Skelettkrieger. Das wäre ja sehr schön. Das Ärgerliche ist halt, müssen noch 1200 oder 1300 Gegner vernichten. Und drei Bosse töten. sieht gerade technisch noch nicht so gut aus. Es dauert zu lange, bis der nächste Boss auftaucht. Ah, jetzt ist er da oben. Ist doch voll wies. So, gestorben. Müssen wir wieder warten, aber währenddessen werden ja zum Glück noch Gegner getötet. kommt der vierte es ah, wird glaube ich sehr sehr knapp ah, vielleicht kriegen wir noch ein paar Upgrades lange wir hier unten bleiben ja machen wir Schaden erhöhen so gleich kommt der nächste Boss Hoffentlich taucht er diesmal hier auf. Wäre sehr gut. Oh, er ist wieder da oben. Was soll denn das eigentlich? Er ist noch nicht tot. Das ist jetzt aber sehr ärgerlich. So. Hm, er ist dann tot. Expansiv. Hier sieht nicht so gut aus. So, ein Boss noch. Oh Gott, wir haben auch nur noch 30 Sekunden Zeit. Hier sind zu wenig Gegner. Ja, das werden wir im ersten Versuch leider nicht schaffen. Das Ärgerliche ist, wir haben die nur einmal. Ja, zu spät und zu langsam. Da oben geht mir ganz schön auf den Keks, den können sie ja ruhig mal langsamer töten. Mal gucken, wie viel zu langsam wir momentan noch sind. Ja, super, wo ist dann aufgetaucht? Oh, die sind auch schon wieder witzig. Oh, 45 sekunden zu langsam yeah. hm. dann werden wir das jetzt noch mal probieren und das wir vielleicht irgendwie eine andere rune nehmen Schuf haben geschafft. Hm, vier. Na ja, gut, war auch ohne Fluch. Was macht die denn? Hatten wir ja gut. Hm, brauchen wir brauchen man dafür zwei. Hm. Dann entfernen wir Crit. Und probieren das mal mit der Rune. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es dann. <lacht> mal gucken wie die fähigkeitsauswahl jetzt dann ist Fachwirkung Wirkung auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal am Anfang hier ein bisschen einsammeln, dass wir ein paar Fähigkeiten zusammenkriegen. Oh. Eiswürfel, Eissturm. Langsam, was haben wir denn davon? Machen wir uns halt stärker. Ich dachte, dass wir Schattenfähigkeiten vorgeschlagen kriegen sollen. Bin schon wieder noch scheiße. 6 Fähigkeiten, ja super. Wer weiß, wann die kommen. Hier am Anfang alles viel zu lange. Ja, ein Skelettkrieger mehr, das ist doch schon mal gut. Ist nicht dein Scheiß Ernst jetzt hier. Das dauert alles viel zu lange. Ja, langsam braucht kein Mensch. Ich hätte ein Scheiße, weil wir nicht bei den Gegnern stehen. Kriegen wir auch nur Scheißfähigkeiten. Jetzt spawnt er da natürlich ganz hinten. Warum auch nicht? Jetzt tötet den endlich. Dauert viel zu lange. Haben wir ja super dämliche Fähigkeiten bekommen. Wenn wir nicht schaffen, wir sind viel zu langsam. Ah, stellen wir uns jetzt hier in der Ecke und warten halt. Unheil braucht kein Mensch, ne? müssen wir jetzt versuchen hier die fähigkeit hochzukriegen dadurch sind wir und die skelette auch stärker also ja ey, nichts davon brauchen wir ach was auf einmal oder was jetzt hier nachdem wir die fähigkeiten alle haben Was tauschen wir denn jetzt aus ja. hier? In einem blöden Kettenblitz. Wir stehen hier eh ohne Gegner. Man kann aber auch Pech haben mit seinen Fähigkeiten. Ja, wir sind viel langsamer als eben. Jetzt schlägt er sich in einer Tour vor. Mich auf Verarschen. Also vier Minuten, wir haben den zweiten Boss immer noch nicht getötet. Viel zu langsam. Das gilt nicht mal für alle, ist doch scheiße. Er ja, ist immer noch nicht tot, ist doch scheiße. Skelette sind alle woanders beschäftigt. Viel so lange gedauert. Das ist richtig schlecht, dass wir die ohne nicht haben, für das war wie so Skelettkrieger rufen können. Wie wir lustig sein also ohne, wird das echt schwer. nur So ein paar wenig Skelettkriegern. müssen zwei oder dreimal Piettkrieger rufen können ja immer ja. das halt aber wir haben die Rune halt noch nicht auch viel zu wenig Gegner auf dauert viel zu lange hm. das ist alles scheiße Bestimmt fast zehn Minuten brauchen wir den Scheiß hier. So, jetzt taucht der Boss wieder Marsch der Welt auf, war ja klar. steht hier noch und man sieht ihn nicht mal gut raus schneesturm rauchbombe ist doch scheiße wenn er anfängt zu zählen sind schon wieder 100 leute gestorben 200 gestorben. Ja, mit so wenig Kriegern wird das nichts. Ja, sieben Minuten und wir es fehlen noch zwei Bosse und 800 Gegner, die wir töten müssen ist noch schlechter als eben. Also mit der Rune hier ist das für ein Arsch. Schön und gut kriegen wir die blöden Schattendinger vorgeschlagen, bringen uns aber trotzdem nichts. Ja klar, jetzt spawnt er ganz weit weg. Ach, fick dich ey. Wie lange er lebt, ist er peinlicher. Ja. Ja oh krass, wir sind mit jedem Versuch schlechter. Wir lassen jetzt noch durchlaufen, weil Abbrechen bringt nichts. Kriegen wir ja keine Belohnung. Er steigt nicht auf hier, der Knilch. sonst so ein Hyupai auch Schaden zugefügt. Wofür sind die Skelettkrieger eigentlich? Also man merke, mit zwölf Skelettkriegern recht wird es im Leben nichts. Aber ganz ohne, also alleine mit einem anderen Charakter, wenn wir das direkt vergessen. Es dauert ewig, ja die Gegner bei uns sind. Und wenn wir rumlaufen, spawnen die hier unten, wir sind oben und so. Das bringt alles gar nichts. Jetzt macht hin, da dauert alles. Arsch, langsam. Die Rune kannst du ja eine Tonne treten. Oh Gott, können sie den jetzt mal töten? ganze Dachzeit. Oh, los jetzt. Der lebt ja immer noch. Willst mich verscheißern? Meine Fresse. Oh, er ist tot und seine Scheißfähigkeit ist immer noch aktiv. Oh, leck mich. Müssen wir auch noch wieder zu diesem Portal eiern. Ah, wir haben Skelett-Magier freigestellt jetzt. Scheiße. Und ja, recht früh. Mal hier die Drecksrune wieder austauschen. Kannst Tonne treten. Auch mehr Schaden, das ist alles. So. Gehen okay, wir den Scheiß nochmal auf, weil das war mal Bessere hier. Und jetzt ich auf Fluch. Da kotzt mir alles an hier. immerhin mehr Gegner. So. Wie kann das 13 sein? Leckt mich, ey. So, ich ja alles an und, einzeln an- und ausschalten. Ey. Ich bin ja wohl... Hoffentlich kriegen wir jetzt die Skelett Magier, die wir freigeschaltet haben. Also wie Saucer stand da einer oder zwei bekommen wir nur. Müssen wir die Fähigkeit ewig hochpushen. Wer weiß, wahrscheinlich fällt der Instant tot um oder so. Und als erstes bekommen wir sowieso keine fähigkeit nur eine verbesserung der Charakter ist arsch langsam und die sprünge bringen bei der geschwindigkeit gar nichts und da wir keine angriffsfähigkeit haben außer die hier und der cooldown ewig dauert wir uns nicht mal verteidigen nur drum rumstehen. Ah, guck mal. Scheiße bekommen. So, ein Skelett, ma ja maximal 4 16 Sekunden cooldown. Ich könnte kotzen. So den cooldown runterkriegen? Zwei weniger Schaden, ist mir scheiße egal. Schaden kriegen. So dauert ewig, aber alle vier von denen haben. Schadensmodifikator, das ist schon mal gut. Hm, die Magier bleiben immerhin hier. Was töten die denn eigentlich so langsam? Davon will ich einen Scheißdreck haben. Ja, nimm mal halt den Scheiß. es ah, dauert so lange alles. Ja, wir sind bei 2-10 und der Boss ist immer noch, euch auch wieder Da ist er und Tote, soll man noch nicht. Wir machen eigentlich die Skelette den ganzen Tag. geil, nur Scheiße. Neue Rollen können wir nicht. So oh, Scheiß. Die kann ja keine Scheibe geworden Machen wir wenigstens hier unten auch ein bisschen Schaden. Ah, diese Bodenflächen, ne, mit... Ah. Auf unheilig. Also hier Fluch. Scheiße da. Ja, Schaden. Also diese... Echt die Bodenflächen auf... Fluchstufe, die sind so nervtötend. Andauernd muss man sich bewegen. Mit einem Fernkämpfer, der nicht selber kämpfen kann. Echt super. Statt dass man sich hier einfach hinstellen kann und wartet. Ja, los jetzt. Die blöden Magier bleiben echt an meiner Seite. Ich könnte kotzen. Deren Workradius ist ja mal ein Witz. Die anderen Skelette töten jetzt gar nichts, oder? Oh Herrgott, tötet ihn! haben wir schon Magier dabei und es bringt gar nichts. Ach, reicht jetzt? Boah, jetzt können wir nicht mal mehr einen Meter gehen oder was? Also mit Fluch braucht man das echt nicht probieren. In acht Minuten. Können wir direkt wieder ausmachen. Vielleicht bringen dann die Magier mehr. eine scheiß Ballerina. Oh, wir können jetzt blöden Magier mehr haben. da ist er, tötet ihn mein Gott, dauert das lange das sind die ganzen Skelette Also nicht nur, dass man sich auf Bluch ewig bewegen muss, nee, es dauert halt noch länger, obwohl es mehr Gegner sind und dadurch eigentlich schneller gehen sollte. Ja, ist mir gerade scheißegal, nur so Billo-Fähigkeiten brauchen wir gar nichts von. Ist echt mal dass wir überhaupt nicht wissen, wie viel wir noch töten müssen. Ah, 200, 400, doch mal wieder nicht. Aber mit Magier scheint schon mal besser zu sein. langsam mal gucken ob wir jetzt Stufe 10 sind ob die Waffe die wir herstellen können besser geeignet ist das dauert ja ewig Ja, wir sind Level 10 gut hoffentlich können wir die herstellen aber mein da können wir direkt machen ja damit müssen wir noch zielen. 20 Rüstungstärke. ja, ist sie denn jetzt besser aber damit haben wir die Skelettkrieger nicht. Das ist ja scheiße. Ja, dann müssen wir bei der Waffe bleiben. Will ich irgendeine dämliche Rune bekommen? Nee. Es helfen die anderen aber auch gar nicht. Mehrfachwirkung wäre noch gut. Aber besser wäre halt, wenn wir die Fähigkeiten öfter kriegen würden. Also, wir würden ja hier mit der speziellen Waffenfähigkeit für deine aktuelle gewählte Waffe. Und das heißt, wenn wir ihn nehmen, bekommen wir ja noch eine zweite Fähigkeit. Wir gucken einfach mal, welche das ist. Wenn die Scheiße ist, gehen wir halt wieder raus. nur nach vorne ist doch ja das kannst du ja voll in der tonne treten also die andere waffe von dem ist für den Arsch. So, wir brauchen den erfolg für mehr runenpunkte und wir bekommen kommen glaube ich dann auch erst die Rune für mehrfach auch Runenkraft aber wie kriegen wir die Rune damit wir die Waffen öfter zur Auswahl kriegen Ja, vielleicht kriegen wir also bei Stufe 20, würden wir noch eine andere Fähigkeit kriegen, bei der wir was beschwören können. Aber wo ist diese Rune? Das ist alles um Waffen. Level Ist auch voll doof, man steht überhaupt nicht bei welche Runen das sind. Weil halt, wie man sie bekommt. Die das ist die, hätten wir ja bald. Also, ja, das scheint die zu sein. Wahrscheinlich das bestimmt die hier, aber mal 300.000 Feinde töten. Naja, wir werden es jetzt mal mit dem hier probieren. Ohne Flüche. Auf jeden Fall kriegen wir ja, wenn wir auf Stufe 20 haben, noch eine Fähigkeit. Dann können wir drei verschiedene beschwören. lassen die mal seelenruhig machen. So einsammeln. Ein Haufen Scheiße. Oh, es kann nicht wahr sein, ne? Haben natürlich auch die Rune mit dem Neuwürfel nicht dabei, also müssen wir jetzt erstmal einen Haufen Scheiße nehmen, bevor wir was richtiges kriegen, weil bis die Leiste voll ist, kriegt man echt in fast allen Fällen nur Müll vorgesetzt, den man sowieso nicht haben will. Bereich von dieser Fähigkeit ist völlig irrelevant, weil wir eh nur hier stehen. Ja, nice scheiß Schneesturm. Davon brauchen wir überhaupt nichts. Oh, scheiße. sage ich ja. Bei den Die Rune mit dem Unheil. Äh, hier, ne, warte. Typ Schatten. Ist auch völlig irrelevant, wenn man den hier spielt. Eigentlich ist der vom Typ Schatten. Das heißt, wir müssten... Ich kenne den Typ Schatten. Vorgeschlagen kriegen und was ist? Scheiß kriegen wir. Das ist mehr ein Glücksspiel als alles andere. Jetzt tötet keiner den dämlichen Boss. Hat noch volles Leben. Was soll denn das? Hat er sich dahinter festgepackt oder was? Tötet den Scheißsack doch endlich. Gott, ey. Denn ey, yep. ich hab's ernst. den ich bei 2,20 schon gekillt haben, wird wieder nichts. Ori war mir gerade einen selbstgemachten Weihnachtskeks holen. Magnetisch können wir auch mitnehmen. Aber oh, was ist gespawnt und lebt immer noch, ist doch nicht wahr. Ja, ist klar. Wozu habe ich eigentlich die Skelettkrieger? Ganz im Ernst. Wenn man nicht selbst hinläuft, weißt du? Mit die. Aber mal angreifen. Ich weiß auch nicht, warum der da oben spawnt. Ist nicht sein so Scheiß ernst, oder? extra hier unten und der spawnt trotzdem da oben wenn wir uns halt noch weiter in der ecke aber zeittechnisch wird das eh wieder nichts wahrscheinlich muss man den hier wirklich erst auf stufe 20 haben damit wir die andere fähigkeit wo wir was beschwören können auch noch haben sollten wir ja auch die letzten 30 Sekunden noch schaffen die uns fehlen ich ja mal gespannt. Uh, er ist hier unten bei uns. Jetzt steht hier sein blöder Kristall noch. Ah, oh, kaputt, gut. so echt schön hier in der Ecke stehen aber da noch zwei Bosse fehlen wird das nichts Also nur mit Magiern und Kriegern schaffen wir das nicht. Dann brauchen wir noch die dritte Fähigkeit von dem... nicht geschafft mit den paar Unterstützern hier. Dann werde ich den jetzt ein bisschen weiter leveln und dann, wenn wir alle seine Fähigkeiten haben, werden wir das noch mal probieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.